Der Begriff Nachhaltigkeit ist ja in den letzten 10, 15 Jahren irgendwo stärker geworden oder vielleicht auch erst, äh, hat, hat eigentlich erst dann Klang gewonnen, Nachhaltigkeit und ähm, es ist ähnlich wie mit dem Begriff Bio, man hat ein, auf einmal war das wichtig, also draußen hört man auf einmal, da ist das Thema Bio, da ist das Thema Nachhaltigkeit, da muss man sich drum kümmern. Und ähm, es ist aber nichts, was neu ist, sondern es ist eigentlich eine, eine Einstellungssache, die man gar nicht irgendwo betonen muss, sondern die man ja irgendwo auch leben kann. Also die Begriffe Bio oder auch Nachhaltigkeit haben für mich irgendwas mit Einklang zu tun. Ja, also wie kann ich im Einklang halt leben? Ja, also ich muss mich nicht bemühen, jetzt muss ich an Nachhaltigkeit denken, jetzt muss ich mich bemühen, äh, ein Bioprodukt zu kaufen, sondern äh, das Thema wie finde ich für mich, für meine Familie halt da einen, einen Einklang halt, äh, mit. Und ähm, das ist so eine innere Balance, die eigentlich zu, zu finden ist. Ja? Also die Motivation, ähm, wie kann ich für mich, für meine Familie durchs, durchs Leben gehen und sagen, das macht irgendwo Sinn. Die Sinnfrage ist da eine, eine ganz entscheidende, dass man, dass man durchs Leben geht und sagt, ich, ich bin in einem Einklang mit der Natur, ich bin in Einklang mit mir, ich bin im Einklang mit der Gesellschaft und habe zu allem eine Beziehung. Und das ist, glaube ich, viel wichtiger als über Nachhaltigkeit, so im Einzelnen zu reden, sondern zu sagen, es braucht einen, einen Einklang. Ja? Und dann gibt es ganz viele Beispiele, in die man halt gehen kann. Ne? Also man, man steckt in allem in einer Verbindung. Jeder ist mit allem irgendwo in Verbindung. Man kann sich nirgendwo rausnehmen. Wenn ich einen sagen wir, ich nehme mal ein Beispiel. Ich gehe irgendwo einkaufen und kaufe halt ein Brot. Ja, und dieses Brot. Jetzt spiele ich das Ganze einfach mal durch. Was geschieht bei diesem Einkauf mit dem Brot? <lacht> Das musste gesät werden, da brauchte es den Samen zu, es brauchte Wasser zu, es brauchte Erde zu, es brauchte den Menschen dazu. Da war der Bauer, der ist morgens irgendwo schlecht gelaunt aufgestanden, ja, hatte halt vielleicht gar einen guten Tag und musste aufs Feld halt raus, der hat eine Arbeit halt gebracht. Das sind also ganz, ganz viele Dinge, die dort halt geschehen, um halt so ein Brot bei mir dann auf dem Teller zu haben. Ja, da gehört der Handel zu, da gehört die Lieferung dazu. Also es gehören so viele Dinge dazu, wenn man nur an einem... Produkt, ein Brot halt sieht, was dort halt geschieht, wer damit in Verbindung ist. Und wenn man jetzt sagt, das muss irgendwo in Einklang halt kommen, dann brauche ich gute Zutaten. Ich brauche, wenn ich darüber nachdenke, äh, auf, auf welchem Boden, wie gehe ich mit dem Boden um? Wenn ich da synthetische Dünger drauf tue, dann weiß ich, das geht in den, geht ins Wasser halt rein dann habe ich dort etwas gemacht, was vielleicht gar nicht gut war. Ja, und wenn man sieht, alles in dieser Verbindung, die es gibt, diese Komplexität, wenn man die einmal begreift, wenn man da diese Wertschätzung auch sieht, dann bin ich im Thema Einklang und da bin ich ganz nah im Thema Nachhaltigkeit dran. Man sollte nicht ohnmächtig werden ja, und man sollte da auch nicht dran verzweifeln. Ähm, nee, Im Gegenteil, das ist einfach ein ganz hohes Bewusstsein, was da ist, dass man halt eine Verantwortung trägt, dass man auch äh, spürt, ich kann was tun, ja, ich kann immer eine ganz bewusste Entscheidung halt auch machen. Und ähm, dann kann man auch mal Dinge stehen lassen, man kann auch Dinge gut finden. Ja? Und ähm, vor allen Dingen ist ein ganz hoher Respekt, der natürlich auch hineinkommt, dass man halt nicht mehr nur sieht, das ist ja einfach ein Brot. Ja, sondern, dass man sieht, da ist eine viel komplexere Sache, das macht doch total zufrieden. Also man kann es ja auch anders sehen. Ich kann völlig daran verzweifeln, sofern wir solchen noch kaufen. Ja, jetzt muss ich ja in allem total gut sein, aber man kann es ja gut sehen. Ne? So von wegen, oh, jetzt habe ich ein gutes Gewissen, da habe ich äh, mir Gedanken zugemacht. finde ich gut, ich kann auch einfach mal was gut finden. Ja? Ich muss auch nicht den 100%-Ansatz überall ansetzen, sondern zu sagen, nein, 10% ist auch schon besser als null. Man kann immer etwas dazu beitragen. Man kann jeden Augenblick was tun. Man kann es immer schlecht irgendwo sehen. Die 90 Prozent, die ich jetzt gerade da nicht geschafft habe. Ich kann aber auch die 10 Prozent sehen, die ich gut war. Aber ich kann auch sagen, vielleicht habe ich 90 Prozent mal einen Treffer gehabt, der halt gut war. Also Ich habe ja das ganz große Glück, dass ich A, mit einem Produkt zu tun habe, das ja völlig reduziert auf das wichtigste Lebensmittel überhaupt ist, Wasser. Das ist schon mal ganz toll, weil es sehr reduziert ist und ähm, ich habe also nicht 100.000 Zutaten, die quer durch die Welt halt kommen. Also das ist schon mal da halt sehr gut. Es ist ein, ähm, ein sehr reduziertes und auf jeden Fall ein, ein lebenswichtiges Produkt. Dann hatte ich die große Freude, dass es eine, eine Firma ist, die 2014 über den Biogroßhandel Terra Naturkost gekauft wurde. Also wir kommen aus der, die Mutter kommt aus dem Biobereich, wo von Anfang an klar war, wenn wir hier einen, einen regionalen Brunnen aufbauen, dann verfolgen wir das Thema Regionalität, es bedarf ein nachhaltiges Produkt, also Nachhaltigkeit und Regionalität sind ja ganz, ganz eng zusammen, also eine regionale Antwort auf nationale und internationale, internationale Wässer geben. Wir haben, also das ist ein Riesenglück, dass einfach die Einstellung der, der Mutter und auch von mir, da ich ja 30 Jahre in der Biobranche halt bin, dass ich so ein Produkt halt betreuen und aufbauen kann. Und vor allen Dingen, dass man natürlich neu aufbauen konnte. Das heißt, man kann, man muss nicht etwas ändern, sondern man kann direkt von Anfang an sagen, wie will man es denn haben? Und so haben wir die Preußenquelle in den letzten Jahren äh, von der Energieversorgung äh, auf 100 Prozent regenerierbaren äh, Energieinhalt äh, aufgebaut. Äh, wir haben uns die Biomineralwasserzertifizierung erarbeiten, also einen ganz, ganz hohen Standardanforderungen an die Böden, an die Gesunderhaltung der Böden, was Biomineralwasser einfordert. Wir haben uns äh, im letzten Jahr äh, komplett Klima- neutral beziehungsweise positiv gestellt, dass wir also sämtliche CO2-Werte ausgleichen, also entweder vermeiden oder ausgleichen über CO2-Bindung in Form von Humusbildung. Und also da haben wir, habe ich ganz, ganz viel Glück, dass ich dort von der Einstellung der Mutter und unseres Unternehmens direkt sagen können, wir wollen uns so aufstellen. Wir wollen aus ökologischer Sicht, wollen wir keinen negativen Fußabdruck hinterlassen. Wir reden ähm, für uns natürlich über Mineralwasser, über unser Wasser. Aber eigentlich reden wir immer generell um das Thema Wasser. Also Wasser begreifen, Wasser verstehen und das ist halt etwas, Komplizierter. Also man denkt eigentlich über Wasser ja gar nicht da, weil wir sind in Deutschland, wir sind ja nicht in der Wüste und haben kein Wasser, sondern in Deutschland haben wir einfach viel Wasser. Es ist eine relative Selbstverständlichkeit. Was wir mitbekommen ist in den letzten Jahren, dass man immer wieder hört, oh, das Grundwasser, Nitratbelastung und das sind die Bauern, die konventionellen Landwirte, die zu viel Gülle auf die Felder halt bringen und deswegen haben wir Probleme im Grundwasser mit zu hohen Nitratwerten. Ja, so und es bekommt bekommt also langsam so ein Denken, aha, Wasser hat nicht eine komplette Selbstverständlichkeit, also Wasser ist auch ein gefährdetes Gut. Das ist mittlerweile angekommen. Das hat sich in den letzten fünf Jahren schon deutlich verändert, weil vorher war dieser Bezug, Wasser ist ja immer da, ist daher auch kein Problem. Das hat einen Knacks bekommen, gerade durch diese Nitratthematik. Und dieses Bewusstsein, also jetzt wieder dieses Denken, komme ich wieder auf meine erste Frage zurück. Es hat alles einen Bezug zueinander. Wasser, jedes Wasser regnet zuerst mal, muss auf den Boden, geht durch den Boden halt durch. Und dann ist es wieder ganz einfach, wenn die Böden in Ordnung sind, dann, ja, dann habe ich einfach auch unten im ersten Wasserleiter, im zweiten Wasserleiter oder später auch in noch tieferen Schichten, wo wir halt Mineralwasser dann halt fördern, haben wir dann auch gutes Wasser. Wenn dann dem aber nicht so ist und jedes Wasser muss durch den Boden durch und die Böden nicht mehr in Ordnung sind, weil sie halt eine zu hohe Belastung halt von Nitraten, aber auch von, äh, von Süßstoffen, von Arzneimittelrückständen, also alles, was es durch den Mensch gemacht halt gibt, dann haben wir nicht nur ein Bodenproblem, wir haben nicht nur ein Problem in den Lebensmitteln, die darauf wachsen, sondern wir haben auch zunehmend ein Problem letztendlich mit dem Wasser. Und das heißt, unsere ne, das wichtigste Lebensmittel, wir haben ein Problem mit einem mit dem wichtigsten Lebensmittel, was der Mensch braucht, Wasser. Das ist jetzt äh, die, die große Kunst, weil, äh, wenn ich einen Bauern nebenan habe, ja, der jetzt ein konventionell geführtes äh, Feld halt, äh, betreibt, und äh, der ist jetzt direkt in meinem Quelleinzuggebiet. Dann kann ich mit ihm reden, da kann ich halt sprechen und kann sagen: Du, bitte, bitte, stell doch bitte auf ökologischen Landbau halt um, weil dann hast du, habe ich dort unten halt auch ein gutes Wasser in Zukunft. Ähm, dann sagt er ja, ist ja schön und gut, das halt irgendwo so zu, zu wollen, aber ich bin ein wirtschaftlicher Betrieb. Ja, was habe ich denn da einen Nutzen von? Ja. Wenn ich jetzt ein Fruchtsafthersteller wäre, dann könnte ich sagen: Lieber, Nachbar, bau mir, stell deinen Betrieb um, bau Möhren darauf und anschließend äh, nehme ich dir die Möhren ab, ich mache die zu Saft, haben wir eine Win-Win-Situation. Kann ich nicht machen. Ich kann als Mineralwasserbetrieb schwerlich etwas mit Möhren anfangen. Also gehen wir einen weiteren Weg, indem wir äh, also ein- oder zweimal im Jahr äh, oder sogar mehrfach in kleineren äh, Kreisen Landwirte zusammenbringen mit also Landwirte mit Handel zusammenbringen, mit uns zusammenbringen ähm, und dann eigentlich den Kreis schließen. Also wenn ich einen Großhändler habe, der dringend Möhren braucht, die ich zwar nicht brauche, und habe hier einen Landwirt, den ich halt umstellen kann, dann muss ich die beiden in Verbindung bringen. Und so schließt sich der Kreis, dass wir als Untermieter, ich nenne uns immer als Untermieter, halt einen Profit haben, wenn oben ein ökologischer Betrieb halt ist und der muss halt anbauen, die Ware muss abgenommen werden und dazu braucht man entweder einen Betrieb oder einen Großhändler, der halt diese Produkte braucht. Die meisten Mitarbeiter sind von 2014 an ja mit übernommen worden. Das heißt, wir haben halt Mitarbeiter, die schon die, wir nennen es immer Preußenquelle 1.0 wir sind 2.0, halt mitgenommen haben. Und ähm, für die war zuerst mal das Thema Nachhaltigkeit und auch ähm, Bio, Bio-Mineralwasser fremd. Ja, und neue Mitarbeiter ähm, die schon von Anfang an halt mitbekommen haben, da ist halt eine Firma, ich steige dort ein, ich beschäftige mich mit dem Thema oder ich finde das auch gut und deswegen steige ich dort ein. Ähm, war das einfacher, weil die dort einige Voraussetzungen mit, schon mitgebracht haben. Ähm, ansonsten ist es ein Prozess, wirklich die Mitarbeiter mitzunehmen von einer, erstmal völlig unverständliche, was hat, was hat denn der Stieldorf davor? jetzt machen wir was mit Biomineralwasser, ja, also das, das war schon ein großes Fragezeichen, was dort zuerst mal stand. Aber, und das ist das Schöne, man kann ja Leute mitnehmen, wenn man sie mitnimmt. Ja, und auch dort der Prozess, ach ja, unser Wasser geht ja durch den Boden. Ja, genau. Wo findet denn die Produktion statt? Ich sage mal, die Produktion, die findet gar nicht hier, hier in der Firma statt. Wir machen hier die Abfüllung. Aber die Produktion, die findet draußen im Feld statt. Ja, also ich gehe mit, bin mit meinen Mitarbeitern, wir machen einmal im Jahr einen sogenannten Wasserbotschaftertag. mit denen bin ich auch schon aufs Feld gegangen und habe gesagt, hier, hier ist die Produktion, ja, weil unser Wasser ist mehrere tausend Jahre alt, also die Produktion ist auf dem Feld, ist im Wald, ist in der Umgebung, in diesem Quelleinzugsgebiet und die letzten Sekunden, die geschehen erst in der Firma, da machen wir die Abfüllung. Und da passiert was, ja, da passiert auch äh, dieses Denken, ähm, dass man auch sieht, okay, wenn jetzt hier der, äh, der Boden nicht mehr in Ordnung ist, dann haben wir zukünftig auch ein Problem mit unserem Wasser. Und das, das sind Prozesse, die dann halt funktionieren. Die funktionieren bei den Mitarbeitern, auch bei Kundenbesuchen. Ähm, und dass man dieses Denken über Wasser Nachhaltigkeit, Böden, biologischer Anbau, Klimaneutralität, alles ist wieder in einer Verbindung. Drei Dinge, das sind also Schlagworte ja dann, da gehört sicherlich sehr viel Bildung zu. Ja, also man muss, man Nachhaltigkeit und ist nicht einfach zu begreifen. Ja, und deswegen bedarf es, also es bedarf Aufklärung, Schulung, Bildung, um halt diese Komplexität, in der wir in dieser, Heute, in dieser Welt sind, verstehen zu können. Weiteres Schlagwort, die politischen Rahmenbedingungen müssen da sein. Ja, und da bin ich schon ein bisschen teilweise auch ein bisschen, also ich bin kein stolzer Mensch, deswegen mache ich das Wort stolz halt nicht. Aber ich habe vor, vor schon vielen Jahren äh, gesagt, wir haben das Glück, in einer sozialen Marktwirtschaft zu leben. Und eigentlich müssen wir diesen Begriff erweitern, mit dem, dass wir in einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft leben müssen. Und diesen Begriff habe ich vor zwei oder drei Wochen war es im Deutschlandfunk ähm, es erstmalig gehört, dass sich die Politik mit diesem Begriff beschäftigt. Da habe ich ein bisschen so den Lenker, ich war im Auto so kurz mal verrissen, ja, äh, wo ich sagte Sie an, ja, und das bedarf es. Ne? Also wenn die, wenn die Strukturen so gesetzt sind, dass es halt immer auf mehr, mehr, mehr halt geht und die ähm, und eigentlich da die Marktwirtschaft, die eine unglaubliche Macht hat, was auf der einen Seite ja gut ist, da profitieren wir auch alle von, aber wenn sie nicht in Schranken geführt wird, dass, sie, dass wir einfach an Grenzen kommen. Ja, und dass, wir, dass das alles gar keinen Sinn macht, sind wir schon wieder bei diesen Dingen, die zusammenführen, dass es alles gar keinen Sinn macht, wenn wir genau an, an dieser Grenze sagen, da müssen wir, wenn wir uns diese Grenze nicht setzen. Ja, und daher braucht es diese Rahmenbedingungen. Und drittens, was ich mir dann noch wünsche, und vielleicht mache ich da so einen privaten Wunsch halt noch zu, ähm, dass man sagt, ja, wenn wir halt was ändern wollen, dann sage ich nicht über die anderen, sondern fang bei dir selbst an. Das ist eigentlich so der Wunsch. Wir reden so ganz viel immer darüber, ja, man müsste ändern, müsste ändern, müsste ändern. Ja, und ähm, Änderung passiert nur, indem man bei sich selbst anfängt. Und wenn das jeder so denken würde, boah, da wären wir so richtig weit. Es ist immer schwer, etwas zu ändern, wenn man mitten im Flug ist. Das ist immer schwierig. Ja? Also wenn man einen ein, eine, ein Unternehmen und äh, ist, das halt groß geworden ist, das äh, vielleicht so aufgebaut ist, dass halt nachhaltige Nachhaltigkeit gar kein oder lange Zeit, weil was weiß ich, die letzten 100 Jahre, das äh, Unternehmen gewachsen ist, aber so gar nicht aufgestellt ist, hat man ja auch viele in der Landwirtschaft, dass halt große Betriebe halt da sind, die sagen, wir würden ja gerne umstellen. Aber wie sollen wir das machen? Ja, man hat uns jahrzehntelang gesagt, so mehr Ertrag und ihr bekommt die Förderung und ihr seid die Guten. Ihr seid die Guten, wenn ihr das macht. Und dann haben wir ein neues, neues Mittel für die Felder. Kann man noch mehr Ertrag machen? Macht das, wurde auch gefördert. Und auf einmal sind es die Bösen. Das kann ja nicht sein. Ja, also das, das ist schwer, dann Dinge umzustellen. Aber der Weg ist notwendig, weil, weil wir uns das letztendlich alle nicht mehr leisten können und daher auf jeden Fall auf den Weg machen und auch keine kleinen Schritte machen und auf jeden Fall diesen Weg einschlagen, um das Unternehmen halt wenden zu können. Generell sage ich aber auch, es braucht an allererster Stelle eine Motivation dazu. Und die Motivation, wenn sie halt ist, ich mach, muss jetzt etwas machen, ich muss etwas machen, weil die Gesetzgebung fordert das ja, ja? Ähm, dann hängt man ja irgendwo immer hinterher zu sagen, ich mache jetzt gerade mal das Notwendigste, ich muss. Ja? Und dann ist das immer, ach jetzt noch eine Auflage, noch eine Auflage und, ja, und ich glaube, davon muss man sich befreien und die Motivation, da kommt man wieder dazu, fängt wieder bei einem selbst halt an. Es muss authentisch sein, es soll authentisch sein, dann kann es nur gut werden. Und diese Authentizität heißt, äh, sagen, ich möchte das so, es, ich möchte ein nachhaltiges Unternehmen haben, ich möchte mich für Dinge einsetzen, das kann auch Freude halb machen, aber die Motivationen sind anders gesetzt. Wenn die Motivation einzig und allein da ist, was einen großen Firmen, Konzernen, äh, äh, äh, aktiengesteuerte Unternehmen, wo natürlich die äh, äh, gewinnmaximierung ganz an erster Stelle halt steht, dann äh, kommt man immer wieder an den Punkt, na, wie viel teures, ökologisch nachhaltiges Denken kann ich mir denn irgendwo erlauben? Und da, da liegt ja schon der Fehler. Und es bedarf der Motivation, es geht heute nicht mehr anders. Und es ist gut so, ein nachhaltig geführtes Unternehmen zu haben.